Willkommen zurück zu Leguine Jones 2. In der letzten Folge haben wir uns den Kristallschild zurückgeholt. Und nun werden wir uns mal hier einen Weg erkunden. Denn ich weiß gerade tatsächlich nicht, wo es weitergeht. Wir wurden hier einfach in irgendeiner random Höhle rausgelassen. Das muss ich schauen, wo wir sind. Ah, schaut mal. Hier müssen wir in diesem Kapitel also die ganzen goldenen Kisten aus den Bonus Bonusleveln hinschleppen. Damit wir irgendwas freischalten. Das werden wir dann noch sehen. Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen So, ich weiß aber tatsächlich jetzt nicht was zu tun ist, deshalb gucke ich mal Ja, weiß nicht, dann, zerstören äh, so wir mal ein paar Sachen, äh, und dann werden wir schon So, and Destiny kommen Armee Jeep, kommen wir es mal Weil, warum nicht? Warum wir es eh irgendwann müssen wir eh irgendwann mal kaufen Und warum kann ich das Ding nicht zu mir ziehen? Normalerweise müsste das doch eigentlich klappen Okay, geht nicht Warum auch immer? Mach immer. Hm. Aber ganz ehrlich, wo sind wir hier eigentlich? Ich habe das Gefühl, wir sind auf einer ganz anderen Map, kann das sein? <lacht> ah, da können wir was ausgraben. Ist hier eine Schaufel oder so? <lacht> okay, sind Flaschen. Wofür brauche ich denn Flaschen? Ah, hier brauchen wir, ähm, Matt? Oder? Matt? Matt? Ich vergesse das eh immer. Ähm, ja. Da oben gibt es irgendwas. Aber hier gibt es nichts, oder wie? Ne, sieht nicht so aus, gäbe es hier irgendwas. Nee, hier hört auch die Kamera auf. Juhu, nee. Können wir irgendwie wechseln nach hinten? Nee. Hm. Also wir müssen jetzt wieder zurücklatschen, oder wie? Weil hier komme ich ja nicht weiter. Außer ich, ich kann zumindest versuchen, mit Matt das zu reparieren, aber ich wüsste jetzt nicht, was das bringen würde. Warum sind hier Flaschen? Was... Wofür brauche ich die Flaschen? Und was bist du überhaupt, mein Freund? Das Geldmacherei? Okay, das freut mich. <lacht> Dann kann ich ja zumindest was mit dir anfangen. <lacht> okay. Ja, da hinten sind sie. Okay, da kann ich nichts machen. <lacht> Alles klar. Steigen wir mal hier ein. So, Matt, komm mal her. Wir wollen nämlich was ausprobieren, ob du das da hinten reparieren kannst. Ansonsten da oben links war ich noch gar nicht. Da könnten wir sonst noch mal hingehen. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja? So, zack, zack. reparier das Ventilationsding oder was so das ist. Ja, okay. Ach, das pusht uns nach oben. Ah, jetzt es geklappt. Und was gibt es hier? Okay, blauen äh, Blauen Brick, und da kommen wir nicht lang. Also, es war nur für den blauen Brick oder wie? Ja, super. 100% möchte ich doch eh jetzt noch nicht auf der Oberwelt. Auf der werde ich eh niemals 100% machen. Auf First Try. Das. Nee. <lacht> das mache ich nicht. Warte, oh, kann ich das nicht. Ach, ich kann das ziehen. Jetzt sehe ich es auch. Oh, da ist so eine. Liana, was auch immer hier. zu so Ziehen. Aber trotzdem komme ich nicht hoch. Okay, hat mir trotzdem nichts gebracht. Uff. Okay. Hier geht's lang. Warte mal. Ach so, warte. Ach, ich glaube, ich weiß sogar, wo ich bin. Ja. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, hier waren wir. Hier waren wir mal. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Den Typen mit seinem Kristallschädel holen. Wo ist er denn? Ist er nicht hier? Ah, da ist er mal her so dann können wir nämlich bei den ameisen durch es sollen keine spinnen sein das und ameisen sein gigantische ameisen wie ich sehe aber ihr seht ja bei kristallschädel da kriegen sie schüsse oder so weg ah, jetzt verstehe ich auch wofür wir die banane brauchen jetzt macht das auch sinn gehen wir her hier uh, <lacht> Und dann so zack noch mal kommen wir tauschen, nice, danke schön. Und dann ist schön, sondern dann drehen wir ja, okay, und dann geht es da hinten weiter, wie ich sehe, weil ich sehe den Pfeil, okay, dann nächstes Level und ich sehe die beiden auch schon. Denkt die können kommen, könnte aber nicht. Aber alles gut Okay Und warum wollen sie kämpfen? Weil, warum nicht? Läuft dich bitte zu dem Typen Ach, ich kann ihn gar nicht sein Der ist verwirrt Jetzt merke ich es erst Verdammt Ey, ab Ah, das Geld brauche ich aber Da haben wir erstmal das Geld Lassen wir ihn in Ruhe Wir brauchen erstmal das Geld Okay, hier gibt es nicht viel Geld Das Level ist also kurz Aber er ist nicht Ist er schneller als ich? Ich weiß es nicht, egal Weg hier Wo gibt es noch Geld? Hier gibt es noch Geld Oh Gott Leute, ihr kennt mich Erstmal wahren Abenteuer schaffen Yes okay, komm her Komm her, Freund, komm her Bam Wo ist er denn? Ah, da ist er Oh, da jetzt kommen Rote! Sind die gefährlich oder so? Die roten Ameisen? Äh. What? Oh oh! Ähm. Help! <lacht> oh nein! Äh, äh. Zack! Können wir hiermit fahren oder so? Äh. Ding hier, was mache ich mit dem Ding ach hier drauf. Ich bin gerade etwas äh, verwirrt, wenn mir gerade nicht hundertprozentig sicher was passiert. Wie gesagt, ich habe immer nur so kleine Ausschnitte von dem Film in meinem Kopf. Das heißt, etwas zu lange her würde ich sagen. Aber ah, schnell, schnell, schnell, das machen wir den ersten, den letzten zuerst hier. Zack. Weg hier, weg hier, ah oh, nein! Oh. Aber ich finde das eigentlich voll cool. Not Bananai. Verdammt, es geht ja mehrere als ich dachte. Und ich kann das. Jetzt kann ich aufnehmen, okay. Ja, einfach rüberspringen. Und du sollst das da nicht liegen lassen, du sollst das da drauf stellen, genau. So. Du musst das schnell reparieren für uns. Dankeschön Dann nehmen wir uns Aua. Dann nehmen wir uns das mit Oder geht auch nicht Weil das noch nicht repariert ist Warum auch immer. Jetzt Verdammt Ach, Ey was soll denn das Was warum Ach, krieg ich das nicht weg Ach ich muss das zu mir ziehen Ne äh, Was Wieso krieg ich das nicht das ding nicht äh, okay aber da, da hinten gibt es noch eins gibt es auch wie viele gibt es denn ah! okay, erst zerfällt er zerfällt ein gibt es noch aber wo hier hinten vielleicht irgendwo was soll ich übersehen habe ne oder und oh nein jetzt wieder hier es wird so komm her oh. Mein Geld, lass, lass mich ruhig um mein Geld. Okay. Bam, was willst du? Bam. ich punch dich kaputt. Deine Knarre kann mir nichts. So. Jetzt kommt der Bösewicht nochmal, glaube ich. Der Riesenboy. Und wir brauchen unsere Zylinder. Aber ich sehe. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich sehe leider keine neuen Zylinder. Und das ist nicht so geil. Ich sehe jetzt echt keine neuen. Ah, da ist einer. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Verdammt. Zack. Nice. Noch einer von den Spinnen? Haben die Spinnen noch einen am Tragen? Oder so? Da, da ist noch einer. Komm her. Yes. Oh, oh. Verdammt. Verdammt. Zack, machen. So, da hinten ist das letzte Loch. Müssen die Spinnen zustopfen. Es sind zu viele Spinnen hier. Ah. Da, das ist noch einer, da ist noch einer. Da eine. Das ist noch ein Zylinder. Oder was auch immer. Ich nenne die Dinger eigentlich immer Straßenzylinder. Aber ich glaube, die heißen anders. Pilonen oder so heißen die. Wir haben es geschafft. Du bist auch noch eins Hinter die Ohren. Oh nein! Mein Geld! Ich will mein Geld! Ich bin arm, ich brauche ihn Geld. <lacht> Aber ich mag die nicht so, die ist echt cool. Jetzt haben wir ihn. Oh oh. Äh, oder auch nicht. Äh... What? Was passiert hier? Oh mein Gott, so, wir warten einfach bis wir Spinnen sehen, die äh, einen Zylinder tragen, und dann klauen wir uns den. Ja, so sieht's jetzt aus. Komm, okay. muss noch mal irgendeiner spawnen. Da da hätten sie welche gespawnt. Verdammt, ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Komm schnell! Die wollen fliehen! Ihr dürft nicht fliehen! Das ist nicht, okay! Kommt her! Verdammt! Hey! Hey, hey, hey, hey! Verdammt! Hier! Jetzt! So! aber Nein, nicht da hinlegen! irre! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh, verdammt! Es ist tot! Nein! Nee, Matt. Nee, Matt. Matt. Oh, jetzt sind sie weg, verdammt. Ja, hier ist noch eine. Zack. Kommt schon. das ist denn das hier? ja alle verrückt. <lacht> so, soweit ich sehe, sind nur noch zwei nicht mehr vollgestopft. Oder? Kannst du es bitte aufnehmen, Wagge? Okay? Zack. Noch das eine da rechts, ne? Oder? Hier. Ja, nur noch hier rechts eins. Dann haben wir, glaube ich, alle. Oh, oh Und da kommt er wieder angesurft. Und ich sehe schon das letzte. Da ist es. Da hinten. Ugh. Nein, verdammt. Bleib stehen. Yes, hab's. Du wirst nicht siegen. Haben wir nicht alle zu? Fehlt irgendwas? Nein. <lacht> Nein, mein Hut. <lacht> Was, das war's okay damit haben wir königreich äh, der kristallschädel teil 2 durch aber soweit ich weiß gibt es irgendwie 4 teile davon aber nice und ich habe jetzt echt nicht erwartet dass es schon zu Ende ist hier mit dem teil es kommen noch zwei drei level oder so hm. interessant oh yeah wir tanzen wenig Okay, reicht Ja, die Credits, die brauchen wir brauchen uns sicher ansehen Wir haben elf Prozent insgesamt auf unserem Speicherstand, nicht hier, sondern insgesamt. Was ist das jetzt hier? Das ist einfach nur wie das Logo bauen von den Entwicklern. Ja, das freut eigentlich nicht noch mal sehen. Danke. Welch jetzt wieder zum. Ah, damit schreiben wir eine neue Crate frei. Königreich des Kristallschädels. 3 so ihr könnt sehen wir haben hier circa fast 33 geschafft hier haben wir etwas mehr geschafft aber gut hier habe ich auch in einem level äh, das erste level ähm, waren anteil nicht geschafft das hören wir jetzt eben nach und jetzt sind auch die bonus level frei und ja, da werden wir kurz zurückgelatschen. zum glück sind wir hier denn ups, sorry. hier gibt es nämlich das level und das machen wir jetzt noch mal neu Ach stimmt, das ist ja erstmal das Bonus Level einen Charakter mit ähm, Dynamit mit Sprengstoff. Okay, dann ähm, ja, dann machen wir das nicht. Das geht dann wohl nicht. Gut, dann machen wir das doch ein andermal und dann fangen wir dann doch mal an mit Teil 3. Habt ihr Glück doch noch Glück gehabt? Leute? Habt ihr Glück gehabt? So geht das Teil 1, Teil 2, Teil 3 und dann äh, der vierte Film der sehr lange geht. Ich glaube, das ist sogar noch Teil 4, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das werden wir noch sehen. Egal, machen wir. Christus, Königreich des Gestaltes, Teil 3. <lacht> Let's go. Yay! Wir haben ihn hut doch wieder. Okay, das war also die Katzin. Super. <lacht> nom nom, ja, ja. Tun so, also, tun oder so. Also. Okay, coole animation. Okay, interessanter Ort wo wir hier sind. Ich mag das eigentlich so. Sieht eigentlich ganz cool aus der Ort, wo wir gerade sind. Ich finde auch, jetzt wo ich die Grafik hochgeschraubt habe, bis es geht nicht mehr. Die 1080p, 60fps. Leute, macht Fullscreen. Das sieht super toll aus. Ist war alles nicht Lego, aber in den früheren Lego-Spielen, da war auch nicht alles Lego. Ist es überhaupt in den neueren so? Naja, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Egal, passt. <lacht> ähm, so, zack. Gibt es da bestimmt noch mal ein paar Steinchen, die wir haben wollen? Ja, ja. Subi toll, aha. So zack zack. Bum bum. Okay, zack. Punch punch punch. Nice. So Indy, wo bist du mein Freund? Indy? Indy. Ja, Wo ist Indy? Hä Wo ist Indy? Ich weiß, da geht's weiter, aber ich will wissen, was ist da bei der Blume hier gibt es oder bei der Pflanze hier wo oh, ist indie ja ist jetzt doch ganz ganz links indie ist tot okay ähm, indie ist einfach weg also kann ich nicht nachgucken was es hier gibt super Ui. <lacht> Habt ihr gesehen, der Affe auf dem Elefanten hatte eine Eiscreme. <lacht> Geil. Okay. Oh Gott, das sieht nach einem sehr großen Level aus. Ich hoffe, das schaffen wir noch in dieser Folge. Daran habe ich jetzt nicht, leider nicht gedacht. Da die Folge jetzt gleich leider schon zu Ende ist. Uff. Ähm. Obwohl, warte. Kann gar nicht so lang sein. Wir haben jetzt schon fast alles von dem Geld. Seht ihr das? geht sehr schnell. Hm. mal schauen, vielleicht machen wir zur Hälfte. dann machen wir den Rest in der nächsten Folge, muss ich mal schauen. ja du. ach es so, ist eine Knarre, habe ich gar nicht realisiert. Whoops, whoopsie, doopsie. Zack, Zack. wir wollen das Geld. auch wenn das meiste irgendwie runterfliegt, habe ich das Gefühl. Pew, pew. Nice, oh, ist kaputt, schade. Oh oh, oh oh, das war vielleicht nie so schlau. Oh nein! <lacht> so, die Hälfte haben wir schon. Krass. Was ist denn eigentlich gewollt? Hier drehen? Geht nicht. Okay. Wir brauchen dich, Oxley. Aber jetzt echt schon fast alles, ne? Das ist echt nice. So, was ist denn hier gewollt? Ach, da sterbe ich. Ja, super. Und mein Geld ist jetzt auch verpufft. Okay, das war dumm. Aber ich kann doch nicht dran drehen. Oder muss Matt das reparieren? Ich kann das aber nicht mehr reparieren mit Matt. Hm? Ich dachte eigentlich, ich muss hier vielleicht irgendwas hier drauflegen zum Bauen, aber anscheinend ja nicht. Und darauf reiten kann ich auch nicht? Ach, vielleicht erstmal hier die Banane. Ach, warte, da oben. Seht ihr das? Da oben ist das, was wir brauchen. Ich kann es von hier aus nicht erreichen. Einen Moment. Vielleicht von hier aus? Nicht? Kann ich hier drauf klettern? Nein. Ah! Okay. Oh oh. Das müssen wir mit ihm machen. Warum tanzt er so rum? Das ist gerade etwas unpassend, irgendwelche Tänze zu üben, mein Freund. Und jetzt schmeißen wir ihn ab. Zack! Gib uns den Key. Dankeschön. So und jetzt kommen wir weiter. Zum Ende des Levels. <lacht> ist nämlich nur dieses eine Areal hier, wo wir gerade sind. Das Level. Nein, ich wollte das nicht. <lacht> Aber da oben ist noch ein blauer, also ich brauche eigentlich keine Angst haben mit den wahren Abenteuer. Abenteurer, meine ich. Sorry, egal. Das ist ja eh, was ich meine. Ach, hier ist sogar noch einer. Ja, pf, easy. Das ist ja dann noch easier. Zack, zack, zack. Okay, das nehmen wir mit. Oh, ich sehe schon, wir müssen... Oder? Na, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das hier, hier drauflegen und dann fehlen uns trotzdem noch ein paar Sachen zum kraften zum bauen müssen wir hier draufstehen oder so und dann bringen wir nach oben schaffe da schaff ich es da hoch zu springen das schaffe ich sieht das an das sieht überhaupt nicht so aus als würde ich da hoch springen können hm, okay aber es, es geht anscheinend so die wir brauchen nicht mal kurz Zack. Und ich habe Angst wegen dem Geld. Tatsächlich fehlt uns etwas. Schafft. Reicht das? Reicht das? Nein, verdammt. Matt, wir brauchen nicht kurz. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Okay, das reicht, oder? Das Geld hier? Komm schon, komm schon. Das Geld liegt hier noch. Das Geld liegt hier noch. Nein, nein, nein, nein ist verpufft. Nein! Nein! Aber ah, diesmal was zum Knoten Yes! Komm schon. Nicht schon wieder. Na! Nein! Okay. Ich glaube, wir haben äh, verkackt. Ich darf das Level dann doch mal neu machen, oder? Weil jetzt bin ich so oft gestorben aus Versehen. Und. Äh, ich muss es einfach noch hoffen, dass wir das Geld noch schaffen. Aber jetzt, abseits des Gelds. Was ist denn noch zu tun jetzt außer. Aber was sollen wir jetzt überhaupt machen? Wie kommen wir denn an das letzte dran? komme mir jetzt überhaupt nicht in den Sinn. Wie komme ich denn an das letzte dran? Oh, hinter war noch Geld. Wahre Abenteurer. Das haben wir zumindest geschafft. Das Level aber noch nicht. Und verdammt, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Ach, das ist zum Bauen. Deshalb hat das so rumgezappelt. Ach so. Alles klar. Ja, okay. Okay. Gut. Damit haben wir es. Naja, Level hat mir jetzt nicht so gefallen, aber war hey, jetzt nicht schlimm. Bisher war eigentlich gar kein Level wirklich schlimm. Zack. So, und jetzt bauen wir das Kart fertig. Weg hier. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Lego Indiana Jones 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und dann sehen wir uns. Oh Gott, die werden attackiert! Wie wird's enden? Schaltet das nächste Mal ein.